Oh, uh, neue Post. Und damit willkommen zurück, Klonk. Zu Pokémon Mystery Dungeon. Was sehen wir denn? Wir kriegen einmal. Äh, okay. Ja, nehmen wir mal an, warum nicht? Nummer 8, Wunder das lesen wir mal kurz vor. Wunder haben unterschiedliche Effekte. Free Orbs etwa ermöglichen es, dir aus Dungeons zu fliehen oder alt, ohne Items und Geld zu verlieren. Schlaforbs hingegen erweisen sich vor allem dann nützlich, wenn du umgezingelt bist, da sie alle Gegner im Raum in Schlaf versetzen. Ideal also, um völlig gefahrlos auszuteilen. Und Nummer 9, Uh, nutze Zweige gegen Supergegner. Eine nützliche Taktik im Kampf gegen Supergegner besteht darin, sie mit einem Schlafzweig im, In Schlaf zu versetzen oder sie mit einem Konfusionszweig zu verwirren. Um den Effekt auszulösen, musst du nur den jeweiligen Zweig in Richtung des Gegners. Äh, uh, ja. Äh. Uh, in Richtung des In Richtung des Gegners schwingen. Das geht auch als aus der Distanz, solange eine Linie zum Ziel besteht. So, wir wollen nämlich heute ähm, den den den berg den neuen berg erklimmen wo xatu auf uns wartet doch bevor wir das tun ähm, wir möchten wir kurz ein paar sachen lagern und mitnehmen hm, muss ich kurz gucken wir haben neue items nämlich bekommen ähm, die beiden brauchen wir nicht äh, das brauchen wir noch nicht ja, hm. ja, das brauchen wir auch nicht. So, das können wir schon mal weg. Und dann abholen. Was haben wir denn alles bekommen? Äh, erhöht die Spezialverteidigung seines Trägers, sodass Spezialattacken ihm weniger Schaden zufügen. Ja, das nehmen wir mal mit. Ähm, Alertoscope. Das sieht hier ja voll lustig aus. Schützt seinen Träger vor den Zuständen Schlaf, Geht und Nacht man. Okay. Krass. Ähm. Top Elixier haben wir sehr viele. Okay. Äh. Nehmen wir mal Calcium mit. Stärke braucht sich cool an. Genauigkeit brauchen wir nicht mitnehmen. Okay. Dann setzen wir das mal kurz ein. Äh. Ah, und Zink, -Bana Bandana. Nicht wegwerfen, nichts wegwerfen, ja. Ähm, Kalzium kommen doch schon mal ver. Was man kann, ihn nicht einsetzen? Warum nicht? Dann machen wir das halt im Level drin, im Dungeon drin. Wie auch immer. Let's go! Die Riesenschlucht. Da wollen wir hin. Boah. Items geben. Doch jetzt kann ich es machen hier. Äh. Uh, hier, Pikachu, trag mal ein richtiges Item. ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert mit dem Ob, wenn das dann nicht so richtig getragen wird. Also, wenn das dann wirklich getragen wird und nicht. Einfach so im Inventar. Ach, ihr wisst, was will ich mein, Egal. Aufbrechen, let's go! Und jetzt kommt immer noch ein richtig geiler Soundtrack. Das ist also die Riesenschlucht. Von hier gelangt man zum Berg der Vorzeit. da sagte, dass der Zugang zum Berg der Vollzeit auf Ebene li E13 liegt. Dort sollte sich Sato aufhalten. So strengen wir uns an. Okay. Let's go. Du. Riesenstucht E1. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Und die Musik erst. Die ist so episch. Oh mein Gott, sind die stark. Aber egal davon lassen wir uns nicht blenden. Oh Gott, noch ein Do Do Do. Geld es bitte. Danke. So Money wollen wir aufsammeln, gut. Das können wir auch sammeln. Oder auch nicht. Super. Aber warte, also, wir können doch schon mal die Items einsetzen. Die ich ja eigentlich verteilen wollte. Du, du, du. So, Spezialangriff er erhöhen. Okay, Pikachu hat ein gutes Spezialangriff, deshalb brauchst du es nicht. Ich habe aber schlecht, also gebe ich es mir. Kalzium, lecker. Super. Stärkebrause. Aha. Das verstehe ich nicht ganz. Aber benutzen wir mal, falls wir in Bedrohli sind. Mit ganz vielen Gegnern oder so. I don't know. Bam. Nice. Das nehmen wir mal auf. Super. Du, du, da, na, na, na. Du, du, du. Nimm ein Schlammbad, du blöd die Mann. Du. Alter, wie viel Geld es hier gibt. Alter wäre ja noch reich, du. Ja, Pikachu holt schon das eine da. Dann nehmen das. Und das holst du dir. Okay, super. Schon aufgeteilt, ne? Und giflor? Oder ist du Flor? Es ist Gifflor. Okay, wir sind tot. Hilfe, Pikachu. Okay, weil die Tila zu dienst Level up. Super. Oh, Lichtschild. Also. Äh. Versetzt den Anwendung dessen Milchstreiter im Raum in den Zustand Lichtschild, wodurch Schaden durch Spezialattacken des Gegners abgemindert werden. Ja, also, Tickel brauchst du ja nicht, du, ne? Deshalb können wir da gerne täuschen. Der Warum nicht? Können wir was Neues ausprobieren. Guten Tag. Äh, glaube ich, hieß das, oder? Ja, Hubeluff. Hm, hm, hm. Oh, nice. Pushy. Push, push, push. Das ist immer schön, so ein Push, push. Hey, was geht? Bam! Bist verwirrt, bro? So. Dun, dun, dun, dun, dun. Uh, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu. Erst bei E3 sind wir. Damn. Das dauert ja lang. Oh, ja. Das war jetzt nicht so lang, aber naja, passiert. Oh, ein Karpulz. Ja, okay, habt's, habt's drauf, Leute. es Bam. Hey, was willst du? Ich wollte gerade sagen, guckt's mich so an, als würde es mich schlagen wollen. Versuch's doch erstmal. Hey, hey, hey, Kai Kramurks. Er will sich mal entwickeln zu Kramchef. Dann kannst du vielleicht auch was. Oh, Geld. Nice. Geld ist immer gut. Wir wollen nämlich am Ende des Spiels alle Camps haben, denn. Ich möchte versuchen, 100% in diesem Spiel zu sammeln. Bedeutet, ich möchte alle Pokémon rekrutieren. Also, es ist zumindest das, was ich versuchen möchte. Das heißt nicht, dass ich es mache. Aber ich werde es versuchen. Ja, aber wenn manche äh, wie eine Prozentchance von 1 haben und man kann es nicht erhöhen, dann ist äh, schon mies. Dann weiß ich nicht, ob ich das machen will. Es gibt ja übrigens auch Shinies in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob es von jedem Punkt man Shiny sind und wie die Chancen sind. Das ist wahrscheinlich, wenn das Spiel, das Video hier raus ist, wird wahrscheinlich schon bekannt sein. Aber ich nehme das ja halt gerade noch am Release auf. Ich nehme heute am Release und morgen und Vielleicht auch übermorgen. Auf, verdammt ähm, das meiste auf. Ich bin ja mega gehyped auf das Spiel und so. Zack, stellen. Bam bam. Aber ja, es geht auf jeden Fall Scheiß in dem Spiel. Und ich werde vielleicht, vielleicht werde ich Shiny hatten. Aber das ist erst ein Gesprächsthema, sobald ich alle, also mein Ziele erfüllt habe. Äh, erreicht habe. Ja. Alle Pokémon zu rekrutieren. Du. Du. Du. Du. Du. Ach man, was ein Blödsinn. Ah, hier oben. Alle ah, Geld, Geld, Geld, Geld. Nimm das Geld, Leute. Nimm das Geld. Nice. Und Rainer. E7. <milderem> oh ja, das Spiel macht so Fun. Es gibt wirklich Reviews, die sagen: Ja, also. Das Spiel ist zwar gut, hat eine gute Story, hat einen guten Soundtrack, das Spiel ist allgemein super, gute Grafik. Aber ich mag das Gameplay nicht, ich mag die Grafik, ich, ich mag so das Genre nicht, diesen Dungeon Crawler Genre. Das mag ich einfach nicht. Ich habe mir das Spiel nur geholt, weil der Pokémon oben drauf steht. Und ich mag den Genre einfach nicht. 6 von 10. Ja, es gibt wirklich Leute, die sagen nur deswegen 6 von 10. Und das sind sogar bekannte Leute unter anderem. Oh, lol, Gabels. Ja, moin. Oh, den Pilzwart habe ich nicht. Ja, du kannst mal mit bei, bei uns sein, aber... Ich weiß nicht. Oh, Wurf-Item Plus erhöht für alle. Okay, wahrscheinlich irgendwas mit... Ja, ich weiß. Oh, Level Up für mich sogar. Level 18. Nice. So, wie ich bereits sagte, es gibt wirklich Leute, die sagen einfach, das Spiel ist ein 6 von 10, nur weil die ein Dungeon Crawler nicht mögen, aber sich das Spiel trotzdem gekauft haben. Obwohl ich wieder denke, das... Das ist genauso, als würde ich... Weiß ich nicht. Als würde ich ein Puzzlespiel holen. Und dann sagen. Was? Abgangsbund? Oh nein. Oh nein! Was? Es gibt einen Moment. Warum gibt es ja Abgangsbund? Was? Leben wir jetzt noch? Weil wer kriegt. Oh, Pikachu kriegt Level 14. Super. Nice. Ich bin gerade voll verwirrt. Stirbt jetzt jemand? Wegen Abgangsbund? Nur no, anscheinend nicht. Okay. Lol. Oh money money money money money ja das will man ein Puzzle-Spiel holen nur weil da oben drauf steht pokémon pokémon puzzle ist gerade neu und du denkst dir so ja, die story ist cool äh, gameplay ist cool und so äh, grafik cool aber ich mag das genre nicht ich mag halt nicht so wie das spiel spielt alles immer das gleiche 6 von 10 es ist einfach lächerlich, dass Leute diesem Spiel eine 6 von 10 geben. Es ist für mich jetzt schon mindestens eine 8 von 10, Leute. Das Spiel kann noch besser werden. Das Spiel kann für mich noch eine 9 von 10 werden. Je nachdem, wie die Re den Rest des Spiels gehandelt haben. Am Boden versteckte Fallen werden sichtbar. Okay. Das ist doch cool. <lacht> oh mein Gott, wie viel Geld. <lacht> oh, Scaraburn. Stuhl. Bam. Gilis. Zech! Ähm, kann ich nachgucken, wie viel... Ja, ich kann nachgucken, wie viel Geld ich habe. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar... Ähm, Knuddeluf rufe. Ich habe ja noch den Orb dabei. E9. Da kann ich nämlich Karpels behalten. Und vielleicht kann ich sogar einen Skaraborn hier. Also wenn ich auf jeden Fall, also wenn ich gleich Skaraborn hier bekommen sollte, dann werde ich auf jeden Fall den Ort benutzen. Dann auf jeden Fall. Hm. Oh oh. Damn. Aber könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Das ist. ich finde das einfach lächerlich mit den Bewertungen. Warum sieht man im Spiel eine 6 von 10? Selbst im Original haben manche Leute eine 6 von 10 gegeben. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Nö. Nee nicht ansatzweise oh ich brauche Hunger habe ich dir nicht gemerkt dann erstmal schnell ein abfell so ich würde sagen pikachu darf noch da mal kurz nach vorne weil ich habe äh, hunger und deshalb ja nice <lacht> <lacht> der Soundtrack ist einfach so eeeepisch. Du, dann bada. Der Besser kann der kaum werden, der Soundtrack. Ja, so geil ist er, ja. Ja, ja, ja, so geil ist er, ja. Du, du, du, du, du. Du, du, du, du, du, du. Wahrscheinlich da unten, oder? hier oder so. Na komm. gib mir endlich das Ziel. Da ist es. Nee, ich kämpfe nicht gegen Hunemon. Kein Bock. Blank, blank, blank. E11. Dead. Hier ist der Dead Boy. Oh oh. Ariados. <lacht> oh nein, es hat sich gepusht. Das könnte... Das könnte, äh, end nicht schlecht enden, nur. Ja, wenn ich nicht so geil. Oh, oh, Gott. Uwa! Ich habe ehrlich gedacht... Oh, verdammt. Am Anfang habe ich mir gedacht, als das spiel wurde, dass diese Texte die ganze Zeit, die könnten doch wirklich richtig nervig werden. Nach einer Zeit. Aber tatsächlich sind sie nicht so ganz, nicht ganz so nervig, wie ich mir eigentlich gedacht habe. Was natürlich gut ist. Na, ja, ist kein schlechtes Ding. Natürlich ist es gut. Oder wie findet ihr das? Also ich finde jetzt nach äh, mehreren Stunden Spielzeit äh, nicht so schlecht. Nicht so schlimm. Ja. So, äh. Also wer braucht es denn? Ich brauch's. Ja, ich brauch's. Schlammbad. Zack. <lacht> nice. Nom nom nom nom. Oh, nom, nom down, down, down, down, down. Oh Gott, noch ein Gegner, was ist das denn für Blödsinn? Gilt es einfach, danke. Apfel, den esse ich gleich mal. Nice, perfekt. Oh, oh, oh. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, weiter geht's. E12. Und da ist ein weiteres Hundemann. Ingesamt. E ich bin Pflanzen-Pokémon, das ist nicht so gut. Der ist effektiv gegen mich. Bam. Bam. Ah, mein Team ist so stark. Vielleicht sollte ich kapitel doch eine Chance geben. Ich meine, ich habe ja jetzt genug Geld eigentlich. Egal welches es ist. Ich könnte kapitel behalten. Es würde sich eigentlich... Würde sich lohnen. Aber ich kann doch meinen Knilz auch einfach entwickeln. Oder nicht? Dann brauche ich doch kapitel gar nicht. Ich kann doch mein normales Knilz entwickeln lassen. Zack! So denke ich übrigens bei jedem Pokémon-Spiel. <lacht> ja komm, machen wir einfach weiter. Da wären wir. Wir haben es bis nach ganz oben geschafft. Das ist also der Berg der Vorzeit. Schau mal, da drüben! Xatu! Mike! Ist das Xatu? Ja. <lacht> äh, Entschuldigung. Bist du vielleicht Xatu? Hä? Äh, ha hallo? Vielleicht kann er uns nicht hören? Hallo! Hallo! Hallo! Es ist zwecklos, er regelt einfach nicht. Vielleicht ist er ja im Stehen eingeschlafen? Was machen wir denn jetzt, Mike? Kitzel ihn nochmal mal. Was? Kitzeln? G gut, ein Versuch ist es wert. <lacht> kitzel, kitzel. Kitzel, kitzel, kitzel, kitzel. Es ist einfach nicht kitzelig. Kitzel, kitzel, kitzel, kitzel, kitzel, kitzel, kitzel, kitzel, kitzel, kitzel. Kitzel, kitzel, kitzel. Das ist nichts, Mike. Er reagiert nicht. <lacht> <lacht> Hä? <lacht> <lacht> <lacht> ah。<mach> äh, es hat funktioniert. Er, er lacht. Vielleicht ist er einfach etwas enfin langsam. Krass! Die Sonne, sie versinkt am Horizont. Frivor, mein Name ist Xatu. Ihr habt meine wahre Identität erkannt. Ich sehe außergewöhnliches in euch. Identität erkannt? Das ist vielleicht etwas übertrieben. Oh, die Musik, oh mein Gott. Keineswegs, ich weiß es genau. Du, du bist kein gewöhnliches Pokémon. Du bist... Ein Mensch, nicht wahr? Was? W woran hast du das erkannt? Ich bringe die Tage damit zu, den Strand, den Strand, Stand der Sonne zu verfolgen. Deshalb habe ich die Gabe, alles zu erkennen. Ich sehe die Vergangenheit und auch die Zukunft. So wie Celebi. Wenn du etwas weißt, dann sag es uns bitte, Xatu. Das ist mein guter Freund Mike. Eines am Morgens ist er aufgewacht und mein Pokémon. Ohne Erinnerung an sein Leben als Mensch. Sato, du kannst uns etwas dazu sagen, oder? Bitte erzähl uns, was du weißt. Hm. Naturkatastrophen. In letzter Zeit gab es derer viele. Es geschehen, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Deine Verwandlung in ein Pokémon. Sie hängt untrennbar mit diesem Ungleichgewicht zusammen. Das Mike zu einem Pokémon wurde, hängt mit den Naturkatastrophen zusammen? Was?! <lacht>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 Und denkbares wird die Welt heimsuchen. Jeden Tag. Jeden Tag sehe ich die dieselbe Zukunft. Ich fürchte sie. Ich Ich fürchte sie. Die Zerstörung der Welt. Die Zerstörung der Welt. What the hell? <lacht> Wer hat das gedacht? Wer hätte das nur gedacht? Dieser Mike ist also ein Mensch. interessant, sehr interessant. <lacht> Und wir haben es geschafft. Mehr wird nicht gesagt. Und Kapels, Sorry, Bro. Vielleicht ein anderes Mal. Am nächsten Morgen. Dumm, dumm, Alles happy und fröhlich. Guten Morgen, Mike. Gehen wir auch heute wieder unser Bestes. Aber vorher muss ich etwas fragen. Was hältst du von dem, was Xato gestern gesagt hat?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 Na klar. Hm? Was, echt? Du weißt es, Mike? Bitte klär es mir, was ist das Gleichgewicht der Welt? Äh, man findet es im Weltall. Äh, im Weltall? Da, wo die Sterne und der Mond sind? Meinst du, dieses Weltall? Äh, bin ich jetzt noch verwirrter. Wo genau im Weltall befindet sich denn das Gleichgewicht der Welt? Keine Ahnung. Wie bitte? Das ist nicht lustig! Hör auf mit diesen Witzen! Das war kein Witz, ich man. Mein, das. Ja, okay. Dann weißt du also auch nichts darüber, Mike. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Gleichgewicht der Welt sein soll. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich denke, wir müssen einfach tun, was wir können. Eines nach dem anderen. Mag sein. Hm? Worüber reden die? Was? Ja, ich bin schockiert. Ich dachte immer, das sei nur eine Legende. Aber kann sie wahr sein? Das wäre ja kaum zu glauben. Hallo, worüber redet ihr? Ihr kennt doch die Legende von Wununa. Na, ihr wisst schon, diese alte Geschichte. Hä? Legende von nu Vanuna? Was für eine Legende ist das? Was? Ihr kennt die nicht? Naja, ich kenne auch Sims nicht, also kein Wunder. Dieses alte Märchen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 Besucht ihn doch mal, wenn ihr mehr wissen wollt. Das wäre eine gute Idee. Das sollten wir mal machen. Warum kann man hier eigentlich nicht rein? Konnte man im Original hier auch nicht rein? Ich kann mich gerade nicht ganz erinnern, wie es da aussah. So, Kangama. Ähm, wir haben aber ein paar Sachen. Die eine Broch. Äh, <lacht> äh. Obwohl, ist eigentlich jetzt auch egal, oder? Obwohl, nein, warte, wir haben so viele Items, wir müssen Sachen da lagern. Oh Gott. Nein, das wollte ich nicht, nein. Das wollte ich gar nicht lagern, ich wollte das wegschmeißen, weil niemand will den Samen. Den schmeiße ich kurz weg, das ist lächerlich, niemand braucht das. Sammelbox. Samen. Wegwerfen. Ja. So. Sorry. Sorry, sorry, sorry. So. Wir wollen noch ein paar Sachen ablegen. Und zwar... Die Zweige. Ich glaube, die habe ich nämlich keinen Bock. Noch mehr lagern. Hatten wir noch einen Zweig? Anscheinend nicht. Oh Gott, wie viele Samen haben wir bitte? Okay, die schmeiß ich kurz alle weg, Leute. Das ist ja unfassbar hier. Zack, zack, zack. Wegwerfen alle drei. Ja. Nice. Okay. Dann gehen wir mal zu Welser noch. Oh, Raupi und Safkon sind hier. welche hat uns alle Geschichten erzählt. Das war toll. Ich liebe Welser's Geschichten. Er weiß so viel. Okay. Oh, ich soll euch von alten Legenden erzählen. Oh, wie war das? Ihr wollt die Legende von Voluna hören? Genau. Oh, also gut. Ich liebe die Musik. Es lebte einst ein Pokémon, das den Namen Voluna trug. Voluna hatte neun Schweife, denen übernatürliche Kräfte innewohnten. Es hieß, dass der Unglückliche, der einen davon berühren sollte,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 Wohl Nunas Enttäuschung war so groß, dass er furchtbar wütend wurde. Und er sagte folgendes voraus: Eines Tages wird dieser Mensch als Pokémon wiedergeboren. Wie bitte? Ein Mensch als Pokémon? Und wenn dieser Tag kommt, dann wird die Welt aus dem Gleichgewicht geraten. So endet die Legende. Na, hat euch die Geschichte gefallen? <lacht> äh.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 Sind wir vielleicht der Grund wegen allem? Ich meine, was spricht dagegen? Wir sind doch ein Mensch, der in einen Pokémon verwandelt wurde. Aber waren wir wirklich früher ein schlechter Mensch? Haben wir Gardevoir im Stich gelassen? Aber, ihr wisst doch alle, wie Gardevoir aussieht. Hatten wir damals in diesem Traum etwa einen Gardevoir gesehen? Fragen über Fragen. Aber erstmal will ich ein paar äh, Camps kaufen, bevor wir die Folge hier beenden. La la und dann der nächsten Folge irgendwas machen Was können wir denn noch so machen hier? Okay, nicht viel. Wo ist zixas Ah, da haben wir, können wir schon machen. Okay, Honduras da wäre doch interessant, oder? Ja, kaufen wir mal die Klüft, das Klüftpatlato. Tralala, kämpfst du ra Wir haben alles da, da. Okay, nice. Das wäre doch was, aber es kostet zu viel, lassen wir lieber. Erstmal die billigeren, würde ich sagen. Was mit deinem Energiewald? Komm, wir kaufen mal den Energiewald, würde ich sagen. Nice. So. Ähm. <lacht> Mondlichtberg 7000, ey, sag ja, lustig. Echo-Höhle, Alter. Ne. Pilzwald. Knilz? Ja, doch. Hummus im Pilzwald. Da passt mal auf. Tada! Nice. Da haben wir neue Areale. Und dann würde ich sagen: Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie dieses mysteriöse. Wie diese mysteriöse Geschichte weitergeht. Sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX.